Jo Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Viola. Heute Folge 13. Wir werden das Tor des Lichts finden. Außerdem werden wir das Hafendorf dorf nochmal besuchen. Dieses Let's Play wurde auf Twitch live gestreamt, auf meinem Kanal Swagmarv. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort gerne ein Foto lassen. Den Link findet ihr in der Beschreibung, würde mich sehr freuen. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube. Das ist Swagmarv. Ich habe immer kein Intro. We finally made it. The Skull Peaks. We've come a long way. I'm so close to home, I can almost taste it. Please don't taste the mountain. <laughs> It's just a um, fine, I promise I won't. Are you done, Gavin? After my friends and I sent Visteria into the black hole, we blocked the entrance to the mountain using a royal sonata. Wait, well, you know that song? is that weird it's been lost for about 800 years yeah that's on me and my old powers. listen friend you have to teach me that song it's going to be difficult i don't remember how it goes what no, nobody remembers this song rather it's impossible impossible to remember exactly Uh, to and so no, men, uh, no monster could make it into the ninth th fire, we see the song itself, nobody can remember how, it, how it's played. As long as the sheet of music remains incomplete, that is. So if we restore the sheet, we will, we will be able to play the sonata? I can't wait anymore, let's do it. There should be eight golden chests in the area. Unlock all of them and the sheet should be, eh, will be restored. Oh, okay, wir müssen also jetzt acht Runden finden. Vier Wege. Vermute mal, das ist so eine Art, ähm, um, nicht Bosslevel, sondern Vorbosslevel. Also was wie der Bosa Schloss in Mario World. So, hier brauchen wir einmal, diesen Lied, äh, ja, diesen Song. Best Try Bestes Lied im Spiel, immer noch Ich kenne übrigens die Stellen hier nicht mehr, also ich spiele es halt komplett blind, first time Da oben ist eine goldene Truhe, wie ich sehe Wir uns natürlich Das ist die Note vom Lied des Lichts Oh nein, ich bin so ein Vollidiot dann dürfen wir das tolle Lied nochmal spielen. Hätte ich ja mit Absicht runtergesprungen, um das Lied nochmal hören zu können. <lacht> Nein, natürlich nicht. Immer lieber ein Dreier-Sprung, damit wir auch safe rüberkommen. Gar nicht dass das Kind hier abzukacken. Oh, guck mal. Ich glaube die meisten davon können wir one-shot mit Viola, aber doch wir greifen mal die grünen einfach mit normalen Angriffe an und das Rest machen wir mit, mit Viola. Blowbeat. Okay, die überleben das nämlich. Ja auch. Wir haben ja genug Leute mit denen einmal zu schlagen, das sollte ausreichend sein. Ich will hier so ein bisschen meine AP sparen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schwierigkeitsgrad, der Schwierigkeitsgrad gleich noch ein bisschen anzieht. Ich überraschen, wenn nicht. Ups. Dann gehen wir mal kurz runter. Ah, oh, wir hätten das einfach ignorieren können. Ich dachte, vielleicht ist so da unten irgendwo eine Truhe versteckt. Also die Gegner sind schon etwas nerviger. Ähm. Wir können den Weißen einfach töten, also das heißt, wir können die anderen mit Singletary Spades angreifen. Wow, das tat weh. Tat ihm richtig weh, ey. Auf also eine Powerful-Attacke. Immer Respekt vor diesen Dingern. Wir hat gerade angreifen. Die haben immer so ein klein wenig problem nicht probleme gemacht aber die waren immer so die die am meisten ausgehalten haben und quasi die tanks unter den gegnern da oben ist noch ein tour wir uns da haben wir zwei von acht was das für ist stark die sind ich werde jetzt hier ist meinen ganzen Aue attacken einsetzen ich kann nicht einschätzen, wie stark die Wölfe sind. Ich vermute, dass die ähm, stark gegen Wasserattacken sind. Oder eine wurde verbrannt. Ja, es war sehr gut, dass wir da die AOE-Attacke im Feuer benutzt haben. weil ich konnte jetzt nicht alle umbringen. was gibt es unten oh, ich dachte wir haben die truhe verpasst Aber ich dachte, das ist eine normale truhe einfach die ist auch nicht so gelb oder golden gefärbt wie die andere kämpfen wir er ja, kommen wir kämpfen hauen sie ihn um Vorhin schließlich weiter level ups bekommen Also für 10 Tage brauchen wir auf jeden Fall kein Ding. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, die Grünen sind schwach gegen Feuer. Merken wir uns. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich will ja noch sieht in echt auf der Uku, ähm, Ukulele. Ach, wollte oh, ich gar nicht runterfallen. Jetzt feier. wir dabei 4.000 XP für so einen Kampf, das ist heftig ja, das ist einfach gar nichts Okay, wir sind durch durch in diesem Part und war das im nächsten Part oh. oh mein Gott lass ich da runter hier da oben ist eine Truhe, da kommt wahrscheinlich über den Umweg hin das ist hier ein sehr starker Gegner in Einzelkampf. Oh doch nicht, es sind zwei. was nicht schwach? Auch nicht gegen Feuer? Nope. Die tacken vielleicht vielleicht? ich glaube, das sind solche, die gar keine richtige Schwäche haben. nur der normalen Angriff macht die Attacke ähm guck oh die testen wir mal aus oh nein das macht nur ein ich dachte das greift mehrere an und ich krieg dich gelesen scheiße Alter, der hat einfach Justice, Justice gefistet. Das ist ein Penner. Die geben aber jeweils 1000 XP, das ist auch schon krass. Unten auch bestimmt was. Oh, hier unten geht es weiter wahrscheinlich. Nein! Abgerutscht. Attacke! Wow, die wollen vernichten. Guck mal, da haben vier so viele gegeben, wie eben die zwei gegeben hat haben. Hier unten ist gar nichts. Ach, die heißen alle Song of Ach, das heißt immer Song of Light. Ich dachte, dass sie jetzt irgendwie die Noten unterschiedliche Elemente haben oder sowas. Fight me, bitch. Oh die hat keine Mana mehr, fuck Dann greife ich mir die mal nochmal an wäre ich nur Mana Bitch oder nur Mana Bitch wie Taliban sagen würde <lacht> mal angefangen der so, was kann das die attacke macht die ganzen gegner schwächer und kann die ähm, verwehren verwehrung macht keinen schaden also lassen wir das mal oder oh, da klären so. das hätte ich jetzt nicht erwartet ruft ja gut zu dafür typen sind das 5 von solchen treffern wir sind tot <lacht> also fünf treffer auf dieselben natürlich so you have advice for me regarding moment? and i i do perhaps lavish gifts would work well maybe the opposite stay aloof like i am not actually interested that's not really i've it alternate between the two so I can just talk to her. Hä? Okay. Talk to her, be open and honest about your feelings. I suppose I can try. But is Sybil an R, Oh nein! Nein! Ich bin runtergefallen. Oder ist Sibyl Momo. Also Momo ist scheinbar eine sie, ich dachte machst das ein R. Ich glaube das ist eine letzte Liebe dann. Wie möchte Sibyl weiblich? Oder ist Sibyl ein männlicher Name, ich weiß es gar nicht, aber der Charakter sieht weiblich aus. Ich dachte immer, dass. gesagt, ich dachte, dass Mumu er ist. Wahrscheinlich ist das Homo So, der nächste Lied. Das nächste Lied. Ne, die nächste Note vom Lied. Wir haben gelernt, dass man von oben so scheiße nach unten kommt. Also gehen wir diesmal zuerst nach unten. <lacht> Easy peasy. Geh das dann gleich das Rückweg. Ups. Oh mein Gott. Was ist mit mir? Da komme ich da nicht rauf. Sehr ja schön. Potions Und ein Eismonster, Eisbestie. Bestie Der kann Mana oder normalen Angriff der macht halt gar keinen Schaden ey Ohne ihren Ringangriff, Angriff, Aber wir kriegen den nächsten Mal Level ups Ah nice, der ist Up auch schon Rekord. <lacht> so, da oben ist wasser Dann gehen wir da oben etwa lang oh nein was oh, so wir kommen wir hier wieder hoch also traurig wenn nichts jedenfalls auch komplett umgehen müssen. what the fuck ach, mal oben ist eine wand grenze Feier. Nein, oh mein Gott. Du hast die falsche Attacke gemacht. <lacht> lebt tatsächlich. Auch okay, hier nein, er wird verbrannt. Aber meine, er trotzdem überlebt trotz der Verbrennung. <lacht> Und da ist noch eins. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man hier irgendwo hochspringen kann, aber noch nicht, wie es aussieht da geht zum zurück, abf ach guck mal hier komm wir lassen den auch mal leben, let's go nicht stark genug also wir treffen noch genug Gegner hier zum Beispiel so, grüne Ding, sollte direkt sterben oh wow, die Hälfte von denen ist direkt gestorben Nevermind, die anderen haben knapp überlebt. Was sollte es eigentlich jeden umbringen? Ich denke nicht, dass die das überleben können. Geil, Viola. Viola, die beste, beste hier noch mit dem Level Up. Ups. Damit haben wir jetzt schon mal 6 von 4 Noten. Äh, ne, wir haben 6 von 8 Noten. Yo Tiger mit den geilen Goku Emoji. Ist das dein. Ist das ein Tier 2 Emoji? Oder hat man die mit Tier 1 Sub? Das ist die große Frage. <lacht> Geil, ist hier eins, okay. Dann habe ich jetzt schon irgendwie Interesse daran, bei dir rein zu sollte ich sollte ich es auch mit Paypal hinbekommen. Da habe ich das Problem, dass Paypal nicht mit dem Konto verbunden ist, aber ich werde demnächst mein Paypal mit dem Konto verbinden. Dann kann ich endlich auf Twitch-Subs verteilen. <lacht> ah, nur Platzhalter. Ich habe auch vor, dass ich meine Tier 2 äh, und Tier 3 Subscönnen auf jeden ähm, Emojis komme auf jeden Fall in den Tier 1 rein, wenn ich äh, links freischalte. Wenn ich einen neuen Spot freischalte. So, das ist True äh, Note Nummer 7. Eine Note fehlt uns noch und die ist da drüben irgendwo. ich geh noch ein bisschen story gleich. Another fascinating construction. Correct. It speaks, it works, it can even fight. The guy who made it is a real prodigy. Correct again. So you simply must tell me how you function. Data classified. <laughs> classified. What if I asked your creator, would she tell me? Unknown. Hm, it speaks. It speaks but not well.. Rüber. ach ich hätte noch warten müssen. Äh, wie viele brauchst du für den nächsten Slot? Wie viele Slots hast du jetzt schon? Du hast glaube ich schon zwei die einen slots, oder? Ah, du auch erst nur ein, ja. Ich finde es mir schwierig. Halt 15 Leute, die sind gleichzeitig zusammen. Also bei mir waren schon 15 unterschiedliche Leute auf jeden Fall, aber halt noch nie gleichzeitig, weißt du. <lacht> wir waren halt immer leider versetzt. Wäre echt nice gewesen, wenn es einmal im selben Monat passiert wäre. <lacht> das ist so das, was mich reitet, Also ich möchte echt links was freischalten. Aber vielleicht werde ich auch demnächst einfach mal. Selber einfach ein paar Sub gift subs verteilen, weißt du, damit ich den Scheiß slot freischalte. Ja genau, das wäre viel cooler. Wollen wir sagen, okay, nicht 15 gleichzeitig, sondern insgesamt 20 Subs gesammelt oder sowas, weißt du? Wäre nice. Gleichzeitig ist halt schon schwierig. Warum ist hier noch ein... Habe ich den nicht gerade getötet? Das greift immer nochmal an, nicht bin verwehrt. Das ist vielleicht ein Bug, vielleicht droppt noch jetzt irgendwas Besonderes. Weil ja, wir auch mit dem Solo, wir haben mit dem Single an. Trotzdem weniger Mana, werde ihn trotzdem töten. Und die tötet ich mit Low -Beat. Oh ja, ich kann es so verstehen von Twitch, die wollen uns halt motivieren, dass wir hier ein bisschen Sellouten, damit sie Geld an uns verdienen, ne? <lacht> Ups. Irgendwie so, komm ihr, Claps 15 schafft ihr ja wohl. Ich finde die letzte Stufe krass, dass man da echt 50 braucht. und da bin ich sehr weit von entfernt, 50 gleichzeitig zu so haben. <lacht> Auch wieder beim also, nächsten Emoji hast du quasi Geld dafür bekommen, dass du mehr Emojis reinmachen kannst. Das heißt, ja, vielleicht hat er auch ein bisschen Geld. Ich habe mir halt diese. Also, warte, ich zeig dir mal. Oh, fuck, falsche Tastatur. Nein, jetzt habe ich die Textbox nicht gelesen. muss also, kostet eine andere Tastatur holen. <lacht> äh, den habe ich halt selbst gemacht. Also, das sieht man auch wahrscheinlich. Das ist so. Weil ich dachte, die ist jetzt nicht so hochwertig. <lacht> Aber die beiden habe ich mir halt von einer Bekannten machen lassen, die also sowas tut. Er stud äh, studiert, nicht studiert, sondern hat auch eine Ausbildung in so einer Richtung. Äh, als Mediengestatterin oder irgendwie sowas. Da habe ich gesagt: Hey, komm hier, du machst Emojis. Wie viel willst du? Ich brauche ein paar Emojis. Da habe ich ein bisschen viel geblecht. Nicht viel, also sie wollte 7 Euro pro Emoji. Ich habe ihr am Ende einen 10er gegeben. Einfach bekommen, das ist gute Arbeit, da kriegst du noch ein bisschen Trinkgeld oben drauf. ja. Ich werde auf jeden Fall, weil ihr noch mehr Emojis machen in diesem Style, sobald ich mehr Slots habe. Also, jetzt machen wir hier mal weiter mit dem Lesen. Äh. Isn't that Viola's Decision? Also, sorry, ich habe eben den, wie gesagt, den ersten Text aus geskippt. Weil ich die falsche Tastatur benutzt habe. Come on, Sunshine. Aber ich denke mal, die wollten, dass Viola das spielt. Sonst würden die Nachrichten jetzt keinen äh, Sinn machen. I think I got it. Places everyone. And uh, one, and uh, two, and the uh, one, two, three, four. Wo ist die B-Taste? Oh nein, die, die Noten sind schon weg. Das ist natürlich falsch. Oh, das war auch falsch. war die falsche Taste Komm näher dran, langsam Oh, ich bin mich verklickt <lacht> Jawohl. Ah, nice, das ist dein Emoji selbst gemacht Ich sagte ganz ehrlich bin hoffnungsloser Versager an sowas <lacht> Kannst du dir mal bei YouTube meine alten Thumbnails angucken? Dann liest du was mit loose eichen Thumbnails und sowas bin. <laughs> so, Nico. It's open, let's go! Weiter auf geht's im Berg. You will finally go home, Violin Girl. Was ist das schon das Ende? Best Song ever! How are you feeling, Buddy? Noxious. Yes. You're not the only one. I've got a bad feeling about this. There's no need to rush, maybe we spend more time with uh more time with your friends first. Thanks for Henries, I was think about it. That's what I'm here for. thoughtful advice. And cheesy one-liners. <laughs> And cheesy one-liners. <laughs> ja, ich finde gespannt. Ich glaube jetzt kommt irgendwie ein richtig heftiger Kampf oder sowas. Ich erwarte vorher noch eine Stage. Ah hier, Spire. Warte, bevor wir dahin gehen, Leute. Ganz ruhig. Ähm, wir haben irgendwo noch Quests übrig. Ja, hier. Also erst mal möchte ich ganz kurz was gucken. Ähm, Im Shop. Vielleicht. Ich will mal kurz in mein Inventar was gucken. Was sehe ich hier nicht? ups, Nein? Ach, egal. und hier ins Menü rein, wenn wir auf der Oberwelt Ober sind? ah gut, wir kommen jetzt ins Menü rein. Items die Mittel und der Rechten haben wir uns fehlt noch der linke Emerald Shard. Wo ist er? Ah ja, bevor wir es dann Tower gehen, machen wir lieber noch die Nebenquest erstmal. Einfach weil ich mir nicht sicher bin, ob wir da einfach dann quasi raus sind. Ob das Finish oder wir noch mal zurückkommen. Okay, hier ist noch zwei Quests. Dann machen wir erstmal die Momo Quest. Wir besuchen ein Dorf nochmal, gehen zurück in seine Heimat. Are you sure we're ready to talk to the elder? I am, thanks to our visit to Drum Village. If they're free to go wherever they please, so should we. I just hope Grant is willing to hear me out. An access, are we? No. Yes. That's what we're here for, right, why? To have, <laughs> have an anxiety? No! Let's just meet with Rams. Aber erstmal reden wir hier mit den ganzen Vögeln. das habe ich nicht vergessen, das wollten wir vorher schon mal machen. Dazu gekommen. I am here to speak with the elder. Big warning, the old father is in a bad mood. Oh nein. Ich glaube hier wohnt der alte, also gehen wir mal erstmal mit den anderen reden. Oh you're back! Did something happen? Just visiting? Oh okay. Wow, the Apts the are back. Had a nice adventure. Uh, it's business as usual here, pretty boring stuff. Then again, being killed by monster doesn't sound appealing either. They are coming of the ocean, late. Oh, he's in Kanone. Sieht irgendwie so nach zu Hause aus. You're back, oh that's wonderful. Let's have a sit down later. You can tell me everything. Oh fuck, you don't have time? Oh I'll come back later. My door's always open. Weiß nicht ob er beim ersten Mal you don't have time gesagt hat, aber eigentlich das in der Richtung glaube ich. Das hätte der zweite Satz halt keinen Sinn gemacht. Wie ist die Library? This book says the history of our patron. Jacqueline, the patron, of the sky, of sky, created the harpies and in her image, she gave us the sky, the winds, and the weather. We thank her every day for, the, for her love and her gifts. Yeah, until she turned out to be a small bird. <laughs> oh, oh! Welcome to the library. Don't mind uh, the hole in the sailing, ceiling. Ceiling. Since you're from the outside, I can't allow, allow you to take any of these books. But feel to read. Eh, oh my God, was lesen da English? But feel free to read to your heart's content. Nice, we definitely so viel lesen, wie wollen. This book is titled "The History of Vilna." Vilna was created by nine patrons. Each patron Patron introducing introducing an element of magic to the to our world. Flame, water, wood, uh, wood, light, dark, time, sky, ice, and stone. Oh, Stein is just an element. <laughs> Oops. This book is titled "Monster Physiology." Physiology. Monsters. Monsters are wilding creatures, mutated by the overflow of magic during Vilnius creation. They are especially aligned to the elements and will naturally be weak or powerful against specific against specific magic. Uh, at least for a whole bunch of monsters. I wish I could take this with me. Merlin's Tale, written by Melagoin. This book is huge. Back says, follow the quest of the magical warrior Merlin as she tries to save. The floating island and Averia from the Platinum Empire. Wow, didn't think they have fantasy novels here. Ja ganz ehrlich, das tue ich auch, aber ich, ich mach das einfach. Auch wenn ich hier rumstotter wie so ein Spasti. <lacht> I I just reread Melin's Tale for the fifth time this month. Every time I try reading any other book, I end up going back to it. Sorry, not sorry. Okay, da liebt das Buch. <lacht> Ach, das meinst du? Heizschmerzen habe ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, ich butcher die Hälfte der Wörter. Hier ist ein Buch called The History of Harpies. Auf Harpy Village. Hier zum Beispiel. Warum sage ich Harpies mit einem S dahinter? Keine Ahnung. Ich bin geistesbehindert. Happys will and must stick together. Therefore, the elder takes takes charges. Leaving in the village is not allowed, unless given explicit permission by the elder. By being one, uh, by being of one mind, you can be safe from outside threats. This isn't a hi history book. This is a rule book. This one's called "The Murder of Crows." Bis zu seinem letzten Atemzug muss Corvin den to solve seiner murder lösen, bevor der Before the ihn am him zu sein. <lacht> <lacht> das klingt dumb. Ich liebe es. Welches klingt das nach ein interessantes Buch? Man muss quasi herausfinden, wer seine Familie getötet hat, bevor der Mörder herausfindet, dass noch eine Frau überlebt hat. Fällt mir. Konzept. Thought you left. Well, okay, der hat keinen Bock auf uns. Oh Momo, Violing Girl, did you visit the Astra yet? I've been watching it for a while. It seems really great there. There's only a single light on at night. At The top of the tower. Wir gehen mal gleich zu den Eltern, aber erstmal gehen wir hier rein. Komm, das sind Momos Eltern. Oh, the human. Hier Altair, oder sogar Tertanstadt. Uh, nothing really happened to the village. I thought things were gonna be worse, so sorry for being an ass, irgendwann, nothing bad happened to us, just like I thought, I tell sorry for the, Ich uh, tell sorry for harassing you, violin girl, but hey, if anything did happen, you'd save us, right? Natürlich ich werde dich retten, Mann. ich bin doch die Alte mit der Violine, ich bin gefürchtet in jeder Welt oder so, keine Ahnung. Ups, nope, no, no ich will hier runter. Er kam to think of it, I don't, I don't think I ever seen him in a good mood. Was auch mal auf ihn bezogen. Wow, hier ist immer der selbe Text. Dann gehen wir mal zum alten Mann. Versucht ihn zu überzeugen, dass sie für ihr Dorf verlassen dürfen. Momo, you have returned. Hey Grams um oh sorry greetings elder i come with news news you say of what i've been to another village far north of here it's it's a quaint little town with a perpetual snowfall and what of it oh well it's they are all free they can come and go as they please and their village still exists Even though it's really cold there. We can watch for her. We've all seen this village. Uh, we, we've all seen this village with our own eyes. I see how it is. These outside that have poisoned your mind. <laughs> their roots are their roots. Our roots are our roots. Our roots must stay closed. Rams. Oh shit. This is starting to feel familiar. What what was that? Trouble outside move. angry angegriffen, oh shit. A big one and it's a big one. What do we do? Oh patrons, everyone must stay calm. Easy for you to say old timer. Let's get out of here. Run into the forest. No, stop it. Do not move, I forbid it. Why, Sibyl. Oh this is why we this is why we were here. IT'S COMING CLOSER Holy shit, jetzt kommt hier der Obervogel Ich finde der sieht aber geil aus, ganz ehrlich, ich mag das Design Jetzt hier die ganzen Single Target Spells, die machen mehr Schaden wir Sollten zumindest mehr Schaden machen, würde Sinn machen, wenn die mehr Schaden machen Okay, 140 ist sehr gut Können wir den Perfekt Strike machen Ihre Superattacke Fink mal was nebenbei, wenn ich kämpfe. Das ist gerade sehr... Ups. Convenient. Letzte Attacke. 95. Na, no, Aquagnare. Ne, unser wasser ist gerade nicht dabei, leider. Ähm, okay, das ist auch ein single target angriff jo, oh, Tiki, was geht? Schönen Abend. Alter, 95 Damage. Oh, falsch geklickt. Ähm, Angriff. Oh ja. Aber wir machen Flammenwalk, Tiki. <lacht> 105 Damage ja, Wie gehts der Kick? Die was machen Sachen? Da wurde wieder ein Gem gedroppt Hier schönen Level-Ups 4000 XP für den Vogel Holy moly Da guckt er blöd oh well, that went much better than expected Did it not expected? grams Why in the world didn't you run? Well, I don't tell me. You should have evacuated the village. If it wasn't for my friends and I, everyone here would be dead. Now listen here, you. No, you listen to me. Oh, Leute, Momo dreht auf. Momo meint ernst. In times of need, we have to be able to. Uh, reach, to, uh, reach out to others. I know that's not always easy. But a single person can do everything by themselves. Mm. It's high times we open up the village. Uh, so others can join us and help us. And maybe we can do the same for them. Mm. Come on Gramps, birds deserve to fly. Mm, fine. Birds from this day forward, you may go as you please. Die Vögel sind frei Leute, die wir haben die Haarien befreit.